Aber dann ist schon irgendwie wieder mal die Frage, was bin dann ich? Also ich meine jetzt nicht, dass ich das quasi denkt, sondern wer oder was bin ich? Wenn du sagst, dass ich bin die Offenheit, ist das äh, ist ja alles. Also mhm. das ist so für mich gerade nicht nachvollziehbar, wie, wie das eigentlich geht. Also diese, was das Ich ist und was, das, äh, was die Offenheit ist. Und eigentlich, ach so, das Ich geht ja gar nicht. So. <lacht> nächste Frage. <lacht> man könnte ja auch sagen, mehr als ich gibt es nicht. Gut, das ist, ist schon alles. Das ist nicht, gut, ist nicht so können wir es auch sagen. Ja, so können wir es auch sagen. Dann ja. braucht es das nicht, zwar nicht mehr wirklich, weil das nicht schon alles ist. Aber wenn man es dann so... so benutzen ist so. nicht ja. ja, okay. ist auch nicht an, die ist aber Die ist an. Die ist an. Die ist geht an. Die Die ja, wenn ich frage, was bin ich ja. und bin bereit, also das halt was da ist oder was irgendwie da ist, im Vordergrund, Hintergrund, dann ja, bin ich ja. alles, aber ich brauche das Wort schon fast nicht mehr, nur, außer für die Kommunikation. Nur, da taucht ein Gefühl auf, von, Wie? und. Ja, da ist so, als ob da was in Scherde läuft. und das ist nicht aushaltbar, so, das ist irgendwie, als ob es uns auch knapp sich irgendwo festhält. Genau, und das ist offensichtlich das Spiel, also ich hätte es gesagt, dass das Bewusstsein, die Lebendigkeit, das, was alles macht, ähm, erlebt sich durch Getrenntheit und geht dann durch diese Getrenntheit wieder in die Einheit oder halt nicht, je nachdem was ja, keiner vorher getan hat. <lacht> Passiert dann etwas? Da tauchen Interessen auf. Also, das hat dann wieder etwas, wo ich sage, das ist ganz schön langweilig, das ist fatalistischer, kalter Automatismus, aber auch nicht. Ja. Das ist nur ein Gedanke, oder? Dass das langweilig ist, das ist doch herrlich. Ja, ja, das ist, das ist immer. Ja, ja, das Es <lacht> läuft einfach so ab. Oh, oh. Ja, <lacht> ist ja, so ja und dann, dann, dann ist das übliche Gegenteil, ja. Wenn es steuerbar ist, alles schee, ja? alles schee wenn alles supi ist, Na, wenn's aber wenn es nicht, nicht gut ist, dann, nee, alles scheiße schee. Also, aber ich habe ja gelernt, dass ich jetzt auch ähm, bedingungslos die Dinge ansehe. Oh. Ja, das sei bedingungslos jetzt. Da ist ein bedingungsloses Ansehen von den Dingen und äh, von den... Von den Bedingungen, die da auftauchen. Genau, das Ich hätte es gern wärmer, zum Beispiel. Ja, und dann er also auf, gut. ich bin bedingungslos, also ist es jetzt auch gut so. Da taucht eine Bedingungslosigkeit Bedingung auf, die mit Bedingungslosigkeit äh, bekämpft wird. Bekämpft wird, genau. Aber jetzt sind wir noch <lacht> dabei. Jetzt wird so richtig yeah. non-dualistisch. <lacht> ja, der Bekämpfling Bekämpfling <lacht> Aber okay, also wenn es Spaß macht, oder wenn es sich gut anfühlt, dann bekämpfen. Ja, tut's halt nicht. <lacht> dann verliert es den Spaß. Aber ja. Da ist so eine... Tut's halt nicht. Ja, kämpfen macht nicht wirklich Spaß, es scheint irgendwie so eine Erleichterung zu geben. Ja, weil irgendwie, denen zeige ich es, ja. wo es gerade einfach so sichtbar ist auf äh, Facebook oder so, wo Leute kommentieren, also so richtig irgendwie, denen werden wir es zeigen und so weiter, einfach weil sie Angst haben ja. und fühlen sich machtlos und dann geht es schnell mit irgendwelchen, so das bekämpfen wir jetzt und so weiter. Das ist halt einfach ein, so ein Ich-Mechanismus. Ja und dieses Gefühl von uh, und so weiter ist als wär, als wär jetzt ähm, als würde ich jetzt meine ganzen Waffen und Werkzeuge abgeben Richtig. müssen ja genau ja echt <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja in so einem Zusammenhang tut es mir gut wenn ich mich damit Literatur beschäftige wo Menschen über solche Wege, Prozesse zum Erleuchtungsprozess sprechen, wie auch immer das alles so ist, wenn Sie dann beschreiben, wie Sie gemerkt haben, Sie haben nie was tun können und dass, dass das schön war zu erkennen, wow, das läuft schon immer automatisch ab und das ist so wunderschön unangestrengt eigentlich, weil das dann wieder so als Schwingung zu spüren, gerade für diese Momente, wenn man hier raus ist, wenn wir jetzt aus der Tür rausgehen und dann wieder morgen, zum Ar wenn ich wieder morgen zum Arbeiten gehe, dass äh, in der Hypothese auf diese Welt der Arbeit dann auch das dann kurz mal gedacht werden darf, auch jetzt als Gedanke auftaucht, dass, hey, da könnte ich doch ab und an wirklich die Finger rausnehmen, weil da habe ich es gelesen. Und man merke ich das auch, dass das so ist, dass der gar nicht so viel steuern muss, offensichtlich. Oder dieser Gedanke nicht so geglaubt werden muss, dieses Zusammenziehen nicht so geglaubt werden muss, dass ich, wenn ich diese sogenannten unschönen Dinge tue und mich automatisch zusammenziehen muss, sonst sind die nicht bewältigbar, dass dieses, diese Idee, dieser Gedanke einfach Erlaubnis bekommt, sich zu verpissen. Das ist, dass du wirklich die Hand nicht reinlässt. Dass du dich da verlassen kannst, dass das einfach gut ist. Und oft diese Informationen zu hören, ist jetzt gerade für diese verstandesmäßige Geschichte für mich immer wieder friedlich. Immer wieder. 100 Millionen Mal. Ich höre diese Informationen sehr gerne. Also, das macht dann wieder tröstlich. Und ja. Da ist dann auch schön zu, zu sehen, dass diese Erinnerung dann auch in den unguten Situationen tatsächlich mal auftaucht. Also, dass dieser Blitzer da ist und die die Intelligenz offensichtlich nicht so müde ist, wie ich es früher geglaubt habe. Das Interesse ist sehr wohl da. Intelligenz, so könntest es ein bisschen intelligenter sein. Nein, in dem Fall ging, es ging nicht um die Fähigkeit ne, der Verschaltungen, sondern um die Müdigkeit oder mhm. die Aufmerksamkeit, mhm. wie frisch sie ist. Mhm. Und es hat wohl auch, so ich von mir, mit Gewohnheit zu tun. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus, wenn ich Gitarre übe in der Band, bin ich relaxed, ich spiele richtig, für die Haltung läuft, alles easy. In dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, plötzlich aus Gewohnheit, und das war schon sehr oft so, bin ich plötzlich angespannt und jetzt übe ich absichtlich, obwohl es nicht nötig ist, entspannt zu spielen, wo ich schon entspannt bin. Aber das hat wirklich was ausgemacht. Beim nächsten Mal auf der Bühne bin ich zwar verspannt, aber jetzt kommt der Gedanke, muss ich jetzt verspannt sein oder geht es ein bisschen weniger verspannt? Oh, und sogar dann während Solo oder sowas, wo ich dann sonst normal <lacht> sehr konzentriert bin. Konzentriert. Sage ich sage jetzt bin ich zwar konzentriert, aber es, hat, es ist was Neues passiert. Es ist nicht mehr das Gleiche wie üblich. Also diese Erinnerung, die viele hören, ist war immer schon so, dass da keiner war, der was tun konnte, musste und genauso ist er, wenn ich es oft höre, sickert doch was durch. Ja. Dann wird es verständlich, dann, oh, puh, heute mal wenigstens, jetzt gerade mal, ohne Anstrengung, auch nicht schlecht. Ja, da kommt eine Information ins Spiel. Ja durch Erinnerungen zum Beispiel oder durch äh, hey, ganz schön angespannt oder sowas. Ja. Es kommt eine Information und, ähm, und in diesem Fluss der Erscheinungen macht eine Information einen Unterschied. Mhm. Ja. Wenn die Information nicht kommt, macht sie auch keinen Unterschied. Wenn sie kommt, kann sie einen Unterschied machen. Die Information, nicht mhm. du. Aber der Fluss der Erscheinungen ist einfach oder was weiß ich. Schließt, was ja. Fließt. In. Und nimmt dann halt eine bisschen andere Wendung. Ja, nimmt dann ein bisschen andere Wendung. Und es kann sein, ich erinnere mich an die Proben zum Beispiel, oder es kann sein, ähm, ich sehe ähm, den äh, Pianisten, ja, wie der total relaxt und voll Spaß hat, ja, und einfach das ist ansteckend mhm. zum Beispiel. Könnte sein. Ja. Visuelle Information. Es das, das ist dann nicht die, nur die kühle Information, sondern das ist ja, wenn ich so ein Solo-Ding, ich musste alles sieben, acht Mal besser können, als dann, damit ich auf der Bühne das wenigstens gerade so mal rüberbringe. aber wenn dann, auch wenn man die Erinnerung kommt mit, auch, du kannst es ja probieren, ist es ist eh jetzt ziemlich anstrengend, schade dir jetzt nichts mal versuchen, ein bisschen zu entspannen. Und plötzlich geht es viel leichter. Nur, und es ist eine, nicht bloß eine Information, sondern es ist ein positiver Erfahren, was du auch lernende Intelligenz auch nennst. Oh, es geht anders. Und das ist mhm. sehr viel angenehmer. Ja. Was ich auch wieder Information nennen würde. Also, es ist nicht, Information ist nicht einfach nur ein Gedanke, ja, sondern Information ist alles. Information ist ein anderes Wort für Sinneseindruck oder Erscheinung. Mhm. oder... Gedanke ist eine Information und äh, Wärme ist eine Information. Ne? Licht ist eine Information. Glücksgefühle. Glücksgefühle, Mut. Alles <lacht> äh, ist Information? Ohne Informatiker. Um nochmal auf das zurückzukommen mit dem, ja, oder, wer oder was bin denn dann ich? Hm. Hat sich das beantwortet, vor allem ist, Ja, da muss ja gar kein Nicht-Sein. Ähm, ich, ich weiß das gerade nicht, ich kann es nicht, ich kann doch nicht... Man, weil, man sagt ja dann immer, das ist dann das Selbst, oder das ist dann äh, das Einssein oder wie auch immer, aber wie ist das denn? Also <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, weil es ja, ist ja nicht der Körper, ähm, es ist nicht das Ich-Bin-Denken, also, sondern, ich weiß nicht genau. Das ist so groß, ja, so, also so ein Gefühl von so groß, aber das ist so ein mm, nicht greifbar, nicht begrenzt. Nicht greifbar, ja. Und das ist so, so, so vollkommen anders als das, wie, wie man sonst von ich denkt. Das mhm. ist ja eine Grenze hier, ja? also da ist ja, äh, das, ist, das bin ich und meine Gedanken, fertig. So, mhm. Und der Rest ist das ist er und so. Aber wenn ich jetzt da in, dieses, in diesen Mut komme, dann merke ich, mh, das ist so, da löse ich das auf, diese Begrenzung. Mut ja oder in, diesen, in dieses so. Erleben oder in diese Weite mhm, okay. aber trotzdem weiß ich nicht wer, was bin dann ich davon dem Ganzen alles also mh, ganz banal ganz banal sagen wir mal alles <lacht> also ich meine ja ich das jetzt, kann das jetzt auch gar nicht wirklich fragen ja dieses, <lacht> dieses Wort ich Bedeutet halt in verschiedenen Situationen verschiedene Sachen. Hm. Ja, also zum Beispiel kann der Gedanke kommen, was ziehe ich denn heute an? Ja. Ja, oder was esse ich denn nachher, was koche ich denn? Hm. Oder sowas. Ja. Und bezieht sich auf den Organismus. Das ja. ist einfach ein, ein praktisches Kürze. Statt ähm, was könnte dieser Organismus denn kochen oder sowas. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Wer hat das bestellt? Ich. Hm. Ja. Hm. Hm. Also so als soziales Kürzel, das ja. ist einfach eine praktische Sache. Und dann gibt es das Erleben von dieser Offenheit, in der so ein Ich-Gedanke auftaucht, in der die Körperempfindungen auftauchen. In der alles, was der Organismus macht, sozusagen auftaucht, wahrgenommen wird. Ja. ja, wenn der ja alles auftaucht, also der ja, ja... genau. In der das Ich sich nicht mehr auf diesen Organismus bezieht. Ja, ja. Also nicht exklusiv auf den Organismus bezieht. Ja, alles auftaucht, ja.